zu verpassen und lasst ein Like da. Ich hoffe, dass all eure Ziele in Erfüllung gehen. Wenn du diesen Short siehst, warst du schnell genug. Denn dieses Video wird sich genau am 1. Januar um 0 Uhr löschen. Ich habe vor, mit euch ein ziemlich cooles Projekt zu machen. Und zwar dieser Short wird quasi eine Art Zeitkapsel. Ihr könnt jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch für das Jahr 2023 wünscht und was eure Ziele sind. Am 1. Januar um genau 0 Uhr wird dieses Video dann privat gestellt. Also niemand kann das mehr sehen oder bearbeiten oder kommentieren. Und genau in einem Jahr werden wir das Short dann wieder online schalten und wir werden gemeinsam schauen, ob eure ganzen Ziele und Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Ich werde selbst mitmachen. Mein Ziel ist es zum Beispiel, auf meinem Zweitkanal Paul Berger die eine Million Abonnenten zu erreichen. Schreibt jetzt eure Ziele und Wünsche in die Kommentare und wir werden sehen, ob ihr das in einem Jahr erreicht habt. Natürlich müsst ihr mich auch abonnieren, um das in einem Jahr nicht zu verpassen und lasst ein Like da. Ich hoffe, dass all eure Ziele in Erfüllung gehen.